Die Sorge, dass Sie Ihren Partner unbeabsichtigt verändern, kann ich Ihnen nehmen. Veränderung tut jeder sich selbst. Sie können es ihm nur leichter machen, dass er seine eigenen Veränderungswünsche auch in die Realität umsetzt. Deshalb gilt es Ausschau zu halten, wo der Partner sich hin entwickeln will. Wenn Sie die Richtung auch gut finden, für sich und ihn, dann werden Sie Dinge finden, die ihm helfen, sein Ziel zu erreichen. Und wenn Sie nicht ganz sicher sind, welche Unterstützung er sich von Ihnen wünscht, dann einfach fragen.